Und zwar einfach deshalb, ich glaube, dass die auch Angst hatten, das kam man dann der Radikalen Anlass Und wer halt auf Lehramt studiert, der wollte halt auch in die Schule. Und mhm. ich meine Schweiz baff dass der Kretschmann zum Beispiel damals auf der roten Liste stand. Ne? Mhm. Und da wusste jeder, also äh, Klappe aufmachen, ja, aber bloß nicht so, dass man es merkt. Ne? Also äh, so richtig mhm. offen. Seine Meinung gesagt nach außen hat an der PH, glaube ich, kaum eine. Ja.